Ich habe mir gedacht, schade ist vielleicht nicht, dass ich ein, zwei Sätze auch zu meiner Person sage. Ich bin von Haus aus Pädagoge, arbeite schon lange an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg in der Abteilung Prävention Gesundheitsförderung mit dem Arbeitsschwerpunkt gute, gesunde Lehre äh, zu entwickeln. Also die Frage, wie kriegt man diese pädagogischen Inhalte oder den pädagogischen Anspruch, einen guten, qualitätsvollen Unterricht, qualitätsvolle Hochschullehre zu machen, mit der Idee der Gesundheitsförderung zusammen, so dass ich das produktiv. Gegenseitig ergänzt und fördert. Und auf der Basis habe ich in den letzten Jahren einiges erarbeitet und entwickelt, zum Beispiel einen ressourcenorientierten Ansatz der gesunden Hochschullehre mit dem Heidelberger Kompetenztraining, einen Mentaltrainingsansatz, der Studierende und Lehrende stärkt, darin, dass sie die Herausforderungen, die die Hochschullehre so mit sich bringt, mental stark und gut bewältigen. Und ebenso die letzten sieben Jahre intensiv mich mit der Idee einer bewegten Hochschullehre beschäftigt. Ich habe ähm, das Projekt Kopfstehen initiiert und geleitet in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse. Das war eines der ersten Projekte in Deutschland, was hochschulweit versucht hat, ähm, Bewegungen in Lehr- lern Lernkontexte zu bekommen und die Sitzzeit im Kontext Studium zu reduzieren. Und aus diesen breiten Erfahrungen, die wir da gesammelt haben, habe ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den letzten Jahren das Heidelberger Modell der bewegten Lehre entwickelt. Zum Programm. Ich möchte Ihnen die nächsten 30 Minuten Zunächst einmal darlegen aus wissenschaftlicher Sicht, warum es sich lohnt, Bewegung tatsächlich in die Hochschullehre zu bekommen und insbesondere in die digitale Hochschullehre. Ich möchte Ihnen dann Einblicke in das Heidelberger Modell geben, anhand von wenigen Praxisbeispielen, die ich jetzt in 30 Minuten darstellen kann, das Ganze ein bisschen konkretisieren und am Ende Ihnen nochmal eine Zusammenfassung geben. Ich verfolge die Idee des pädagogischen Doppeldeckers, das heißt, wenn ich jetzt über bewegte Lehre spreche, gerade auch in Online-Szenarios, wäre es wenig sinnig, wenn das Ganze jetzt 30 Minuten nur im Sitzen stattfindet und ist auch ein bisschen unglaubwürdig. So versuche ich jetzt die nächste Phase etwas glaubwürdiger zu werden, dadurch, dass ich das, was ich Ihnen inhaltlich vermittle, auch tatsächlich umsetze und lebe. In den 30 Minuten. Und da ist die Idee die, dass ich Ihnen eine Methode von vielen, die ich in letzter Zeit entwickelt habe, gerade für die digitale oder für die Online-Lehre, jetzt auch anwende in dem Seminar. Sie sehen hier ganz einfache Figuren, Bewegungssymbole und die finden Sie jetzt auf meinen nächsten Folien immer wieder einmal rechts unten auf der Folie. Die Person, die sitzt, das ist ganz klar, das ist das, was wahrscheinlich die meisten jetzt schon tun und vielleicht auch bei vorherigen Veranstaltungen getan haben. Wenn Sie dieses Symbol sehen hier, die Person auf dem Stuhl, die, die das Bein streckt, da, wenn Sie dieses Symbol gleich auf meinen nächsten Folien sehen, sind Sie eingeladen, etwas Sitzgymnastik zu machen, vielleicht mal die Beine auszustrecken oder die Füße zu kreiseln oder auf der Stelle zu treten unter dem Tisch. Ja. Minimalaktivierung, wenn Sie die grüne Figur auf einer Folie sehen, können Sie während ich den Inhalt dazu präsentiere, mal gerne aufstehen und einfach mal nachspüren, wie sich das anfühlt, eine Präsentation aus einer anderen Perspektive oder Sie stehen auf und gehen sogar auf der Stelle. Also fühlen Sie sich eingeladen von diesen Figuren, immer mal wieder zwischendurch in meinem Vortrag die Haltung zu wechseln. Sie werden merken, das tut Ihrem Körper gut und hält Sie wach und konzentriert bei der Sache und da sind wir eigentlich auch schon bei der Idee und der Thematik, um die es jetzt geht im weiteren Verlauf. Bewegungsaktivierung in der Hochschullehre lohnt. Warum lohnt es sich? Und da möchte ich mit einem kleinen Zitat einsteigen, wo ich Sie bitte, dass Sie das einfach mal kurz lesen. Was steckt da dahinter Und wenn man sich dem Ganzen wissenschaftlich nähert, dann ist aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht ein Begriff wichtig und das ist der des sedentären Verhaltens. Das ist ein Begriff, der sich in der letzten Zeit herauskristallisiert hat, unter dem sozusagen diese Thematik firmiert. Und während ich Ihnen jetzt die Folie vorstelle, Sie sehen hier eins dieser Bewegungssymbole, können Sie ja schon mal mit etwas Sitzgymnastik anfangen für sich. Was ist sedentäres Verhalten? Ist ähm, eine Gruppe von Verhaltensweisen, werden darunter gefasst, bei denen Menschen wach sind, eine wache Person, die liegt oder sitzt. Und jetzt kommt das entscheidende Kriterium: Die sich dabei nur geringfügig energetisch beansprucht. Das heißt, wenn Sie sitzen, verbrauchen Sie nur geringfügig mehr Energie, wie wenn Sie liegen. Und jetzt können Sie schon vorstellen, dass wenn man die meiste Zeit des Tages sitzt, äh, was das mit der Energiebilanz macht, dass sie negativ ausfällt und ähm, diese Konstellation, dass wir mehr oder weniger auf unseren Kalorien sitzen bleiben, auf unseren ne, Energien und die nicht loswerden über einen sitzenden Lebensstil, das hat dramatische Folgen für die Gesundheit, auf die ich gleich noch eingehen werde. Was noch dazu kommt, ist, dass Sitzen stets von einer Koaktivität begleitet wird. Das heißt, wir sitzen in den wenigsten Fällen nur des Sitzens wegen, sondern wir sitzen immer um zu um etwas anderes zu tun, so wie wahrscheinlich die meisten von Ihnen jetzt gerade sitzen, um meinem Vortrag zu folgen. Und im Hochschulkontext sitzen die Studierenden in Lehrveranstaltungen für die Informationsaufnahme um zu diskutieren, zu lernen, dann in der Bibliothek oder zu Hause am Schreibtisch. Und so fällt es in allermeisten gar nicht auf, dass rund um die Uhr gesessen wird, weil das, was in unserem Bewusstsein ist, das ist meistens die Koaktivität. Ne? Ich war in einer Online-Lehrveranstaltung oder ich war in einer Präsenzveranstaltung im Hörsaal. Dann war ich in der Mensa, da war ich in der Bib Bibliothek. Dass ich dabei immer wieder und die ganze Zeit gesessen bin, das ist in allermeisten so nicht präsent, hat aber durchaus einen Wert, den ich Ihnen jetzt gleich aufzeigen möchte. Wie ist das Ausmaß, wie ist die Verbreitung sedentärenes Verhaltens im Hochschulkontext? Wie viel wird gesessen und was macht es mit den Menschen? Dazu möchte ich hier mal kurz ausführen, wenn man nationale, internationale Studien sich anschaut, wie viel denn gesessen wird, dann ist es so, dass die normale Durchschnittsbevölkerung, normale Erwachsene, circa Acht Stunden pro Tag Sitzen Verbringt. Verbringen. Das ist durchaus enorm. Das sind, bedeutet ja schon circa 50 Prozent der Wachzeit, die der Durchschnittsbürger im Sitzen verbringt. Wenn man jetzt Menschen anschaut, die eine sitzende Tätigkeit nachgehen, also klassische Schreibtisch, Jobs, Büroangestellte, computerarbeitende Menschen, die verbringen noch mal deutlich mehr Sitzzeit pro Tag. Da ist die mittlere Sitzzeit bei circa elf Stunden täglich angesiedelt. Und die Personengruppe, die da locker mithalten kann und das Ganze eventuell sogar noch toppen kann, das sind die Studierenden. Studierende haben in unserer Gesellschaft mit die höchsten Sitzzeiten und auch die kommen nach nationalen, internationalen Forschungsergebnissen auf gute elf Stunden Sitzzeit pro Tag mit Ausreisern bis zu 14 Stunden Sitzzeiten täglich. Und wenn man sich anschaut, was sind denn die Hauptsitzanlässe im Studium? Dann führt uns das zur Hochschullehre hin. Der größte Anteil, ne, für die, was auf dieses Sitzkonto einzahlt, sind tatsächlich der Besuch von Vorlesungen, von Seminaren, also Lehrveranstaltungen oder Lernaktivitäten, die rund um die Hochschullehre assoziiert sind, wie zum Beispiel Arbeitsaufträge, die ne, vorbereitend oder nachbereitend zu erfüllen sind. Und so ein erster Wert, der Ihnen aufzeigt, was äh, die Gesundheitsproblematik dessen betrifft, haben Sie hier mit diesem roten Balken dargestellt, der da quer liegt. Die Gesundheitswissenschaften zeigen auf, dass so circa bei sieben Stunden Sitzen täglich eine kritische Grenze überschritten wird, ab der ein deutlich erhöhtes Krankheitsrisiko besteht, was mit Sitzen assoziiert ist. Und wenn Sie sich diese Grafik mal anschauen, dann sehen Sie, dass Studierende, aber auch viele andere Personengruppen, wie zum Beispiel auch das wissenschaftliche Personal an Hochschulen, ja, Menschen, die hauptsächlich im Sitzen arbeiten, diese kritische gesundheitliche Grenze deutlich überschreiten. Jetzt könnte man sagen, was macht es, wenn, wenn alle rund um die Uhr sitzen? Wie kann so ein Verhalten schädlich sein? Und da zeigt die Gesundheitswissenschaft der letzten Jahre deutlich auf. Und Sie können gerne einmal, das passt jetzt zur Folie, wenn Sie das möchten, Ihre sitzende Haltung auflösen und vielleicht meinen weiteren Ausführungen auf der und den nächsten Folien mal im Stehen verfolgen. Was zeigt die internationale Forschung auf? Das Sitzen mit den zentralen Krankheiten, die in unsere moderne Gesellschaft das Krankheitspanorama prägen, assoziiert ist. Also Diabetes Typ 2, herz Herzkreislauferkrankungen, zentrale Krebserkrankungen, aber auch psychische Belastungen wie Depression, Angst, sind eng mit der Sitzbelastung korreliert und das Auftretensrisiko dieser Erkrankungen steigt mit der steigenden Sitzzeit, die wir täglich summieren, auch an. Und wenn die Gesundheitswissenschaften jetzt nach Lösungen suchen dafür, dann ist die Lösung, um sozusagen das zu kompensieren, dieses Krankheitsrisiko, was mit dem Sitzen assoziiert ist, die Lösung ist nicht interessanterweise der Sport. Man könnte ja sagen, es war schon rund um die Uhr gesessen, jetzt kompensiere ich das dadurch, dass ich am Abend, wenn ich erst meine zehn, elf Stunden gesessen war, eine halbe Stunde joggen gehe und schon ist es kompensiert. Die Forschung zeigt, das ist kaum über sportliche Aktivität zu kompensieren, was man sich so mit dem Sitzen antut. Und die Gesundheitswissenschaft zeigt auf, das, was es zu tun gilt, ist der regelmäßige Haltungswechsel. Das heißt, Mikrobewegungen, die immer wieder in den Alltag integriert werden und mit denen das Sitzen immer mal wieder unterbrochen wird und ersetzt wird. Und da ist die Idee, das Sitzen an sich ist gar nicht zu verteufeln oder jetzt auch aus der Leere herauszuziehen oder, oder zu streichen, sondern es geht darum, so etwas wie eine sitz bewegungsdynamik zu, zu integrieren. Also die Idee nach einer Phase, wo man gesessen wird, durchaus auch mal zu stehen für eine kürzere Zeitphase oder zu gehen, indem man bestimmte Arbeitsaufträge erfüllt ja, oder Unterlagen holt und dann ist es auch wieder legitim, sich hinzusetzen. Es gibt nicht die eine beste Haltung. Haltung, in der man sozusagen dauerhaft verfährt, sondern die Idee ist die, immer die nächste Haltung ist die beste Haltung. Und das sozusagen in den Alltag integriert, diese Mikrobewegung, diese Beiläufige, das ist sozusagen die Lösungsstrategie, die es umzusetzen gilt, um diese Problematik ein Stück weit auch aufzulösen. Was ist der Gewinn, wenn es gelingt, so eine Sitz-Steh-Bewegungsdynamik in die Hochschullehre zu integrieren? Aus gesundheitswissenschaftlicher Sicht sind es vor allem Gesundheitsbenefits. Es gelingt darüber, letztlich diese Sitzkrankheiten, die ich Ihnen eben aufgezeigt habe, so ein Stück weit vorzubeugen, ja, indem man dieses lange, ununterbrochene Sitzen dauerhaft 90 Minuten, immer wieder mehrere Lehrveranstaltungen aufbricht. Das ist das eine. Das andere ist, dass obwohl es sich um Mikrobewegungen handelt, es durch so eine Strategie zu einem deutlich erhöhten Kalorieumsatz kommt und man dadurch die Überge Übergewichtsentwicklung, die ja in unserer Gesellschaft auch sehr dominant ist, auch wirksam entgegenwirken kann. Es kommt zu Summationseffekten, ja, wenn es Ihnen gelingt, pro Tag. Zwei, zweieinhalb Stunden weniger zu sitzen und dafür solche leichte Mikrobewegungen zu integrieren, haben sie unter Umständen deutlich erhöhten Kalorienumsatz gegenüber der Person, die rund um die Uhr einen Tag übersitzt und sich dann am Abend tröstet, weil sie denkt, dass sie zweimal die Woche joggen geht und darüber das Ganze kompensiert. Also das ist sozusagen die die sinnige Strategie, was das betrifft. Und es kommt natürlich auch über diese Mikrobewegung immer mal wieder durch das Auflösen der Sitzhaltung zu einer Entspannung, Entlastung von Rücken, Nacken, Schultern und Bandscheiben, also auch dieses orthopädische Argument, was da zieht. Aber was jetzt für die Hochschullehre und die Qualität der Hochschullehre viel interessanter und wichtiger ist, ist letztlich, was es für Benefits hat für die Qualität der Lehre. Und da sind Forschungsergebnisse interessant aus der Arbeits-, aus der Kognitions- und Lernforschung, die sich damit beschäftigt, was passiert, wenn es gelingt, Bewegung, Mikrobewegung in Lehr- und Arbeitsprozesse zu integrieren. Und da ist mal so die erste wichtige Botschaft aus der Studienlage die, dass durch die Integration von Bewegung in die Lehr-, Lern- und Arbeitsprozesse die kognitiven Funktionen, die Produktivität, die Arbeitsleistung nicht beeinträchtigt wird. Das ist häufig so ein, eine Sorge von, von, von Lehrerinnen und Lehrern an Schulen, aber auch von Dozierenden an Hochschulen, die sagen, Mensch, wenn ich Bewegung integriere in meine Lehrveranstaltung, dann ist es ein Ablenkungsfaktor. Ja, dann kriege ich meine Lehre nicht durch, dann sind die Studierenden mit allen möglichen Beschäftigten, nur nicht mit meinen Dingen, die ich Ihnen näher bringen will. Das ist widerlegt. Also da ist die Studienlage relativ eindeutig. Ganz im Gegenteil gibt es durchaus zahlreiche Studien, die darauf hindeuten, dass das Denken optimiert wird, wenn wir Bewegungen in Lehr-Lernprozesse integrieren. Da gibt es einen ganzen Forschungszweig, Embodied Cognition, Embodied Learning, die sich damit beschäftigen, was passiert oder wie wir sozusagen Lernen optimieren können, wenn wir die körper schiene aktivieren in Lehrveranstaltungen und nicht das Lernen komplett von der Körperlichkeit trennen. Studien aus dem Hochschulkontext zeigen auf, wenn wir Mikrobewegung integrieren, dass es zu einer gesteigerten Aufnahme bei Studierenden kommt, zu einer Fokussierung, gesteigertem Engagement und umgekehrt, dass Unruhe, Müdigkeit, Langeweile, Ablenkung reduziert werden können über solche Bewegungsimpulse. Doch leider ist es so, dass die momentane Realität durchaus anders aussieht. Das heißt, wenn Sie jetzt noch gestanden waren, ich Sie auch gern wieder ein, dass Sie sich jetzt einmal wieder setzen dürfen und dann das tun, was die meisten Studierenden die ganze Zeit über tun, wenn sie in Lehr-Lehrveranstaltungen sind. Wir haben mal vor ein paar Jahren eine, eine Studie gemacht mit 75 Lehramtsstudierenden an unserer Hochschule und haben den Bewegungssensoren angehängt. Aktiv-PAL-Messgeräte, die messen sekundengenau, wann und wie viel jemand sitzt, gelb dargestellt, steht, grün oder sich bewegt. Und Sie sehen hier einen Ausschnitt ähm, aus unserer Auswertung, auf den wir immer wieder gestoßen sind, nämlich das Verhalten in Lehrveranstaltungen. Sie sehen hier 14 Uhr ne, 14 Uhr bis 15 Uhr, 15 Uhr bis 16 Uhr die Phase. Um 14 Uhr Zehn circa, sehen Sie rot, das steht für Bewegung, ein Student, Studentin bewegt sich in einen Lernraum, Seminarraum, Hörsaal, dann steht man noch etwas bis 14.15 Uhr, bis die Lehrveranstaltung anfängt und dann sehen Sie das, was wir immer wieder gesehen haben, die klassische Nulllinie. Für 90 Minuten Lehrveranstaltung wird der Körper mehr oder weniger komplett ausgeschaltet. Er zuckt nicht einmal, ja, der Körper wird sozusagen abgelegt, es geht nur noch um den Kopf. Und die Lehrveranstaltung ist um 15.45 Uhr beendet. Es kommt zu einer kurzen Aufstehphase, man verlässt den Raum. Ne? Da geht's wieder, geht's wieder sozusagen, werden wieder Schritte getan, bis man sich wieder zur nächsten Lehrveranstaltung hinsetzt. So dass, und das bedeuten auch äh, internationale Studien, die Hochschullehre national wie international weitestgehend als Stillsitzlehre bezeichnet werden kann. Wo es mehr oder weniger nur um die Köpfe geht. Die Gefahr, dass das in digitalen Lehr-Lern-Szenarien sich diese Problematik nochmal verschärft, ist durchaus realistisch. Sie sehen hier eine Grafik von Handke aus dem Handbuch Hochschullehre Digital, wo er darstellt ähm, die Online-Lehre. Ja. Inhalte werden digitalisiert, die Inhaltsvermittlung, Inhaltserschließung, Studierende sitzen vorm Rechner, schauen sich Lehrvideos an, dann kommt es zur Vertiefungsphase oder Sie sind online, in Online-Szenarien, so wie wir jetzt gerade hier on live, Online-Live-Lehre. Ja, auch da sitzen die Studierenden vor ihrem Rechner. Dann gibt es Übungsaufgaben als Hausaufgaben, ja, als Arbeitsaufträge zur letzten Sitzung, die auch wieder vom Bildschirm gelesen und, und bearbeitet werden. Und man hat mehr oder weniger dauerhafte sitzende Tätigkeit. Mit dem Unterschied zur Präsenzlehre, was wir in den letzten eineinhalb Jahren hatten in der Online-Lehre, dass sogar die aktiven Wege wegfallen zur Uni. Ne? Man kann alles von zu Hause aus tun. Ich habe nicht mal einen Lernraumwechsel nach einer Veranstaltung, dass ich ein anderes Gebäude, einen anderen Raum muss oder meine Gruppenarbeitsphase ist, wo ich mal zumindest aufstehen muss und mich umdrehen muss ja, zu anderen Studierenden. Das heißt, die Tendenz ist noch mal viel stärker da, dass sich über eine zunehmende Digitalisierung auch hier eine reine Sitzlehre ausbildet. Und um dem so ein Stück weit entgegenzuwirken und das Potenzial, was auch sozusagen für die Lehrlernqualität steht, dass ich Bewegungen in, in, in Lehrveranstaltungen hineinhole, um dem ein Stück weit entgegenzuwirken oder das vorzu, vorzubereiten, haben wir in den letzten Jahren diesen innovativen oder Innovationsansatz entwickelt der bewegten Hochschullehre, wo es darum geht, wie kriegen wir Bewegung in die Hochschullehre integriert mit dem Benefit einmal für die Gesundheit, aber vor allem auch für die Qualität von Lehr- Lernprozessen. Wir haben dazu eine Einführungsschrift ähm, äh, geschrieben, publiziert 2020 und ähm, momentan erscheint wahrscheinlich Ende des Jahres auch eine Publikation, die sich speziell mit Online-Seminaren, mit der Online-Lehre beschäftigt, wo es darum geht, Wege aufzuzeigen, Strategien, methodisch-didaktische, wie man sozusagen auch diese Online-Seminare bewegt gestalten kann. Die Grundidee unseres Modells, habe ich mal hier versucht, in vier Punkten zu fassen. Es geht uns um eine menschengerechte Gestaltung von Hochschullehre, insbesondere auch von digitaler Lehre, ne, in dem dieses Bedürfnis, das Körperbedürfnis nach regelmäßiger Alltagsaktivität, Sitzunterbrechung integriert wird in die Lehre. Uns geht es um die Förderung von Wohlbefinden und Gesundheit, das ist sozusagen unser gesundheitswissenschaftlicher Zugang. Uns geht es aber mindestens genauso tatsächlich um das Kerngeschäft von Hochschullehre, ja, um die Förderung von Konzentration, Motivation und Lernleistung der Studierenden, indem wir leicht bewegte Lehr-Lernprozesse initiieren. Was ein weiteres Kennzeichen unseres Ansatzes ist, ist, dass wir das lernzeit verfolgen. Es geht darum, Bewegung zu integrieren, ohne dabei viel Zeit zu verlieren und ein mehrdimensionales Vorgehen. Was das bedeutet, versuche ich Ihnen hier einmal aufzuzeigen. Das ist eine Skizze unseres Heidelberger Modells. Sie sehen fünf Bausteine, über die wir kommen und die alle mehr oder weniger erstmal für sich allein stehen können. Bewegungspausen ist so das Gängige, wenn Menschen an Hochschullehre denken und um Bewegung, dann fällt den meisten Bewegungspause ein, aber den allermeisten nicht viel mehr. Eine Unterbrechung der Lehre, wo zwei, drei, fünf Minuten sich bewegt wird und dann wird wieder mit Lehre weitergemacht. Unsere Idee ist aber die, sozusagen bewegende Methoden zu initiieren, die das Lernen mit Bewegung zusammenführen. Das Ganze funktioniert dann gut, wenn ich bewegungsfreundliche Räume habe, die überhaupt Bewegung ermöglichen, ne? im Gegensatz zu den klassischen Hörsälen oder den Seminarräumen, die mit Tischen und Stühlen vollgepflastert sind, wo gar keine Bewegung stattfinden kann. Und das Ganze ist wiederum eingebettet, auch in bewegende Weiterbildungen, weil nur Dozierende, die für die Thematik sensibilisiert sind und wissen, was sie mit bewegungsfreundlichen Räumen anzufangen haben oder anfangen können, wie sie bewegende Methoden initiieren können und einleiten können, nur die setzen so etwas letztlich auch um. Ich will Ihnen jetzt mal aufzeigen, sozusagen, um so ein Stück weit auch in die Praxis zu gehen, einzelne Bausteine. Ich möchte auf bewegende Methoden abheben, auf bewegungsfreundliche Räume und bewegende Weiterbildung und das konkretisieren. Das digitale Modell der Zukunft oder eins der zentralen, was immer wieder hervorgehoben wird, ist das, die Idee des Inverted Classrooms, Flip Classroom. Ja. Digitale Lehre in der Zukunft, wir haben Lehr-Lern-Videos, ähm, die sich die Studierenden im Vorfeld selbst gesteuert anschauen und die Inhaltsvermittlungen selbstgesteuert aneignen. Und dann trifft man sich in Zukunft, wenn es nach der Pandemie wieder möglich ist, on Campus, auf dem Campus, ja, in einer Präsenzlehrveranstaltung, wo man auf Basis der zuvor gegangenen Inhaltsvermittlungen sich dann vertieft, die Inhalte vertieft, übt, erprobt, diskutiert. Das ist so ein ganz zentrales Szenario für die digitale Lehre der Zukunft. Wenn man schaut und nimmt diese, diese innovative Didaktik ernst, dass wir in Zukunft von der frontalen Inhaltsvermittlung befreit sind und dass es anstattdessen in der Präsenzlehre ist, um Interaktivität, Konnektivität geht, die Studierenden sollen kooperieren, sollen diskutieren, die Inhalte, die sich vor, im Vorfeld angeeignet haben, dann hat das Auswirkungen auch auf die räumliche Gestaltung. Wenn es um Interaktion geht und um Kooperation, dann ist eine feste Sitzordnung, wie wir es bisher gekannt haben, kontraproduktiv. Ja, wenn Kooperation und Diskussion im Vordergrund stehen, dann brauche ich keine Sitzreihenbestuhlung mehr, brauche ich die klassischen U-Reihen nicht mehr, dann brauche ich äh, ja, Lerninseln, dann brauche ich Diskussionsbereiche, wo die Studierenden selbst aktiv werden können und nicht die ganze Zeit nach vorne schauen, um der Präsentation zu folgen. Wie kann so etwas aussehen, wenn Sie das im Blick haben, Kooperation, Diskussion, Interaktion? Dann habe ich hier mal so einen bewussten Stilbruch mitgebracht, ja, die Schule von Athen von Raphael, der das meines Erachtens sehr gut darstellt, was die Idee einer modernen Didaktik ist. Sie sehen auf dem Bild, wenn Sie sich das ein bisschen anschauen, ganz viel Interaktion, Kooperation, Diskussion. Und was vielleicht noch auffällt, wenn Sie das Bild betrachten, dass der Körper dabei eine wichtige Rolle spielt. Diese Menschen, die hochaktiv sind, die sich austauschen, die gegenseitig Dinge präsentieren, die diskutieren, die, die, die, die sich sozusagen vielleicht auch gegenseitig Inhalte vermitteln, das passiert im Gehen, im Stehen, im Sitzen wird zeniert. Es wird ausgeruht im Liegen. Der Körper und der Geist sind in solchen Szenarien hochaktiv. Die Frage ist nur, in welchen Räumen. In den alter hergebrachten klassischen Räumen ist diese alte Idee sozusagen nicht oder diese, diese innovative Idee nicht umsetzbar. In den alten Räumen wird die alte Lehre gemacht, die klassische Inhaltsvermittlung und alle sitzen still und lauschen passiv zu. Rezeptive Aufnahme. Um was es uns geht, sind bewegungsfreundliche Räume, die eine bewegende Lehre in Anführungszeichen ermöglichen, wo der körper aktiv ist und wo der geist aktiv ist und wo das eine das andere unterstützt die bewegung sie sehen hier das stehlabor der PH heidelberg einer von vielen bewegenden räumen die wir eingerichtet haben die genau diese Idee haben. Eine Komplettausstattung mit stehpulten Sie sehen hier Stehmatten, auf denen die Studierenden stehen können. Stehbretter, Wackelbretter, die für eine gewisse Dynamik sorgen. Wackelhocker hier hinten, die ganz leicht zu verstellen sind im Raum. Ja, alles ist mobil, alles ist auf Rollen. Wir können in kürzester Zeit äh, einen kompletten Freiraum in der Mitte schaffen. Wir können Arbeitsgruppen schaffen. Hochdynamisch das ganze Geschehen und viel eher zu assoziieren mit dieser neuen Idee eines Inverted Classrooms in der Präsenzlehre, wie das, was mit den klassischen Raumausstattungen möglich ist. Und by the way, ohne Lernzeit dafür aufzubringen, sind Studierende auch körperlich aktiv. Ja, sie stehen, sie gehen umher, finden neuen Gruppenkonstellationen und das ist so mehr oder weniger unsere Idee, um die es uns geht. Ein weiterer Zugang sind bewegende Methoden. Bewegungsfreundliche Räume allein, das zeigt unsere Erfahrung, helfen nicht. Ja, Dozierende müssen auch eine Idee an die Hand bekommen, was man in diesen Räumen tut, wie man diese nutzt und, und wie man bewegende Methoden integrieren kann. Und bewegende Methoden sind in unserem Verständnis Methoden, wo Bewegungszeit gleichzeitig Lernzeit ist. Die Studierenden sind körperlich und kognitiv zugleich aktiv. Beispiel sind Denktouren. Wir, wir schicken unsere Studierenden, nachdem sie sich im Vorfeld Wissen selbstständig angeeignet haben, digital auf Denktouren, auf Reflektionstouren, ja, wo, wo sie das Wissen sozusagen wälzen im Kopf. In Bewegung, ne? Diskussionserklärspaziergänge. Im Vorfeld haben sich Studierende verschiedene Inhalte angeeignet, verschiedene Gruppen, verschiedene Inhalte. Jetzt kommt man in der Präsenz zusammen. Die Studierenden gehen nach draußen, präsentieren sich in, in, in verschiedenen Konstellationen in Bewegung die verschiedenen Inhalte, ne? wechselseitiges Lehren lernen oder Podcast Walks. Das möchte ich Ihnen jetzt aufzeigen, Podcast Walks ist eine Methode, die ich entwickelt habe, die versucht eben diese Idee auch umzusetzen. Und ich möchte Sie anregen, dass Sie jetzt vielleicht mal, das wird ein kurzes Video sein, was ich Ihnen aufzeigen möchte, für zwei Minuten, dass Sie vielleicht einen kleinen Video Walk machen. Das heißt, Sie können das natürlich jetzt auch in sitzender Haltung verfolgen, aber ich lade Sie dazu ein, dass Sie jetzt mal zwei Minuten aufstehen, auf der Stelle gehen und dabei sich anschauen, was ich mit den Studierenden im Rahmen von podcast Vox tour Dazu schließe ich mal diese Präsentation und starte ein Video. So, ich hoffe, das klappt. Vielleicht mal so weit an der Stelle als als Eindruck, ähm, ja, Podcast Walks, etwas, was ich in der Präsenzlehre integrieren kann als digitales Tool, ja, mit dem ich sozusagen die Präsenzlehre auflockern kann, so wie Sie es eben gesehen haben, aber auch etwas, was ich jetzt in der Vergangenheit in der Online-Lehre, die sehr sitzgeprägt war, Studierende lieben es. Ich kann es nur sagen. Ja. Ähm, das ist, ist, ein Renner geworden mit der Anleitung, also sagen, Inhalte sozusagen aufzuzeichnen und mit, mit, mit der Idee, Studierende damit auf den Weg zu schicken. Ja, die, die machen das beim, beim Joggen. Die fahren dabei Fahrrad. Die, die machen sozusagen eine kleine Walking-Einheit draus. Und sie können das ganz niederschwellig selbst aufzeichnen. Und wenn es nur mit dem Diktiergerät ist, als MP3-Datei und auf einer Lernplattform hochladen, ja, oder sie lassen sich die Studierenden tun. Anstatt klassische Impulsreferate. Und das ist eine Idee, eine von vielen, die wir in der letzten Zeit entwickelt haben, wie man so etwas in die Lehre integrieren kann, in die verschiedensten Szenarien. Das Problem ist nur, dass Dozierende solche Bausteine nicht kennen. Also diese Art der Lehre ist für viele doch relativ fremd. Und häufig ist zwar eine Offenheit bei den Dozierenden da, aber sie haben einfach Wissens- und Kompetenzdefizite, wie sie so etwas umsetzen können. Und deswegen sagen wir, die Dozierenden sind das entscheidende Nadelöhr, wenn es darum geht, so eine innovative, bewegte digitale Lehre umzusetzen. Und deswegen setzen wir als wichtigsten, meines Erachtens wichtigsten Baustein auch darauf, bewegende Weiterbildungen anzubieten für Dozierende, die sie für diese Idee und Thematik sensibilis sensibilisiert und motiviert und gleichzeitig auch qualifiziert, wie man denn solche Räume nutzt, wie man solche bewegende Methoden, welche es überhaupt gibt, wie man sie sinnvoll einsetzen kann in die Lehre und da integrieren kann. Und da haben wir in der letzten Zeit eben über unsere Akademie an der Pädagogischen Hochschule auch Inhouse-Schulungen, Workshops für Hochschulen entwickelt, wo wir das sozusagen als Inhouse-Schulungen anderen Hochschulen anbieten als Weiterbildungsformate. Ich habe noch eine Folie und dann bin ich, glaube ich, auch zeitig durch. Genau, ich möchte zusammenfassen, sagen lang andauerndes Sitzen, insbesondere in der digitalen Hochschullehre, ist eine Gesundheitsbelastung und ist durchaus auch keine Haltung, die dem Lernprozess förderlich ist. Vor allem, wenn sie immer wieder und als die einzig richtige Haltung dargestellt wird. Die Einführung der bewegten Lehre hat einen Doppelgewinn, Doppelbenefit. Ja, es geht um die Studierendengesundheit, es geht aber auch eben ums Kerngeschäft, um die Leistungsfähigkeit. Und der Einsatz bewegender Methoden, so wie wir sie verstehen, eben keine Bewegungspause. Wir unterbrechen den Lehrprozess, lehr nicht für Bewegung. Wir bringen beides zusammen. Ne? Studierende sind bewegt und haben dabei sozusagen eine kognitive Aktivierung. Das ist aus unserer Sicht ganz wichtig. Bewegungsfreundliche Räume sind eine wichtige Idee, wenn es darum geht, auch diese digitale lehr des Inverted Classrooms umzusetzen. Und man muss vor allem schauen, dass man die Lehrende für diese neue Idee begeistert und qualifiziert über entsprechende Weiterbildungsangebote. Soweit mal meine Ausführungen. Und ähm, ja, ich weiß es gar nicht, ob wir noch kurz Zeit haben für Austausch oder Fragen. Da würde ich jetzt mal ganz kurz ja. an die Moderation nochmal gehen. Ja, haben wir. Also, wenn Sie Fragen haben, können Sie sehr gerne diese stellen oder einfach in den Chat stellen. Wir lesen das mit und.